Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Review und ich durfte jetzt drei Tage lang mit der Pico 4 verbringen und in den drei Tagen habe ich das Gerät ja, auf Herz und Nieren überprüft, möchte euch hiermit jetzt ein, kein Langzeit Review geben, sondern ein Ersteindruck Review nach drei Tagen Test und ja, das alles nach dem Intro. Ja, die Pico 4 ist aktuell vorbestellbar, ab 429 Euro geht es los für die 128 gb Version und 499 Euro fallen an für die 256 GB Version. Ich konnte das Ding jetzt drei Tage lang testen, also darauf bezieht sich jetzt auch mein Review für die drei Tage. Es kann sein, dass ich das nach... Mehreren Wochen, Monate noch mal eventuell äh, ja, abänder oder, oder was, äh, was dazu sagen muss, was mir noch aufgefallen ist. Und ähm, ja, man weiß ja nie, was äh, so ein, so ein Langzeitreview kann ja komplett aus, anders ausfallen als ein Kurzzeitreview. Aber klar, ich kann es verstehen. Ihr wollt natürlich auch jetzt erfahren, äh, was kann das Teil, ist es was für mich? Und ähm, also erstmal muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin echt positiv überrascht, auch für diesen Preis, was wir da für bezahlen müssen, haben wir hier ein echt tolles Headset. Und gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Sachen ein, auf die einzelnen Komponenten und Bewertungskriterien und ja, fangen wir an mit dem Display. Wir haben hier ein LC-Display verbaut, was mit 2160 mal 2160 Bildpunkten auflöst und das pro Auge. Beim LC-Display ist natürlich immer die Frage, wie ist der Schwarzwert? Das ist meistens die erste Frage, die man so bekommt, gestellt bekommt. Und ich muss sagen, der Schwarzwert ist hier im Normbereich von LC-Displays. So, so kann man es, glaube ich, am, am besten ausdrücken. Wir können hier keine Wunder erwarten wie vom OLED-Display, dass wir hier ein tiefes Schwarz haben, sondern wir haben wirklich so ein Mischmasch zwischen Grau und Schwarz. Das ist ganz normal, weil ein LC-Display halt ja, nicht komplett ähm, die Bildpunkte abschalten kann. Wir haben immer eine Hintergrundbeleuchtung und deshalb ist das Schwarz dann halt immer so ein bisschen gräulich. Ähm, zum, zu schwarz. Also ne, so ein, so ein Michmasch haben wir da. Und äh, beim OLED können die Pixel einzeln abgeschaltet werden und deshalb haben wir da auch wirklich ein komplettes, äh, tiefes Schwarz. Ähm, kommen wir zum Erfreulichen, das sind die Farben und die Helligkeit. Also ich finde äh, die Farben vollkommen in Ordnung, super. Also mir hat es super gefallen. Und ähm, von der Helligkeit geht das Display auch vollkommen in Ordnung. Ich habe da jetzt nichts vermisst, auch in hellen Szenen oder in dunklen Szenen. Also alles war in Ordnung. Man hat einen Schieberegler in der Software für die Helligkeit. Da kann man ja, je nach Geschmack kann man das einstellen und einrichten. Also ich finde, das LC-Display macht hier einen guten Job. Und die Auflösung ist auch echt genial, also wir haben keinen screen Door effekt mehr, also ich habe keinen ausmachen können, ich weiß nicht, ob es da draußen noch Leute gibt, die das dann wirklich sehen können noch, aber ich glaube, wir sind schon in dem Bereich, wo wir das gar nicht mehr wahrnehmen können mit dem menschlichen Auge, außer wenn wir jetzt irgendwie Kamera oder sonst was haben, ansonsten haben wir da keine, keine Möglichkeit. Wir haben hier einen äh, Field of View von 105 Grad und das sind den äh, Pancake-Linsen zu verdanken. Also die äh, bauen sehr, sehr, äh, ja... Nicht, nicht sehr hoch, sehr flach bauen die und äh, deshalb kommen wir sehr nah ans Display ran und das ist perfekt. Und ähm, also für mich äh, gibt es da nichts zu meckern. Wir haben keinen äh, sag mal Toilettenpapierrollen, Durchblick mehr, sondern wir haben wirklich ein schönes Field of View. Das ist natürlich von, von Kopf zu Kopf auch unterschiedlich, ne? je nachdem wie nah man halt mit den Augen drankommt oder nicht. Und äh, ob man jetzt ein Brillenträger ist oder nicht, dann hat weicht das, das natürlich ab. Weil mit einer Brille komme ich ein bisschen äh, weiter weg vom, vom Display, dadurch, Natürlich auch ein kleineres Field of View. Wir haben hier aber noch diesen Spacer, den muss man eventuell benutzen, wenn man eine, eine Brille darunter ähm, anziehen möchte. Das muss man halt äh, abwägen oder, oder mal abmessen, probieren. Alles erkläre ich in meinem Unboxing-Video, das ist auf jeden Fall auch unten verlinkt in der Beschreibung. Könnt ihr auch mal raufschauen, rauf da äh, zeige ich euch die Montage auch dazu. Ja, Kommen wir vom Display zu den Linsen. Wie eben schon erwähnt, haben wir hier Pancake-Linsen verbaut. Pancake-Linsen bauen sehr, sehr flach. Wir kommen schöner ans Display ran, viel, viel näher. Haben keinen Fresnel-Schliff mehr. Dadurch minimieren sich die Godrays. Ja, ich habe sie noch gesehen, aber nur, weil ich darauf geachtet habe. Also ich, äh, ich meine, sie sind so äh, schwach, dass, man, dass es nicht mehr stört. Also ich, ich komme von einer Brille mit Fresnel-Schliff wie ihr wahrscheinlich auch. Und äh, da sind die god Godrays natürlich... Äh, sehr schlimm, bei meiner Brille auf jeden Fall und sehr störend ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben hier auch eine automatische oder motorische IPD-Verstellung, also der Augenabstand und der geht... Normalerweise von 62 bis 72 mm kann man den über die Software mit Plus und Minus hoch oder runter regeln und dann gibt es nochmal äh, eine, eine Möglichkeit, die Blockade rauszunehmen, die elektrische Blockade, äh, dass man unter 62 mm geht. Also für Leute mit, mit kleineren äh, Augenabstand ist es natürlich wichtig, dass die auch unter 62 kommen. Hier erinnert die Software aber einen daran. Vorsicht, man kann sich dadurch die Nase quetschen. Zum Beispiel bei mir, ne, große große Nase, wenn man dann unter, wenn man in der Brille steckt. Natürlich muss man das natürlich in, in der Brille alles einstellen. Dann äh, ja, fährt der Motor die Linsen zusammen und dann kann es sein, dass die Nase gequetscht wird und da muss man echt aufpassen. Aber es gibt eine Möglichkeit zwischen ja. Bei mir ging es jetzt nur 59-72mm, bis 72 mm, wenn diese äh, elektrische Blockade raus ist, das muss man über so ein Häkchen aktivieren und dann kann man auch äh, einen Augenabstand von 59mm einstellen. Das ist, ist sehr wichtig, finde ich, weil äh, wenn das nicht stimmt, hat man einfach kein gutes äh, VR-Gefühl, äh, eventuell sogar unscharfes Sehen, Doppelbilder, äh, muss nicht sein, ähm, macht man sich auch die Augen mit kaputt, also, da bin ich mir eigentlich sicher, wenn man da falsche IPDs ständig hat, äh, dass es nicht so wirklich gut ist. Und, äh, das ist positiv, mir gefällt auch, dass es elektrisch ist, ohne, ohne Regler. Ich kenne es von anderen Brillen, die verstellen sich automatisch mal, wenn man irgendwie da dran kommt oder mit der Nase wackelt und äh, verstellt sich, habe ich hier überhaupt nicht gehabt. Also das erstmal dazu, das ist schon mal sehr positiv äh, zu bewerten. Und ähm, ja, das sind die, die Linsen-Display, haben wir jetzt abgearbeitet und äh, jetzt könnten wir uns eigentlich mal um den Sound kümmern vom Mikrofon. Und das ist sehr, sehr wichtig für äh, Leute, die äh, ja, meinen Kanal folgen und äh, auch Aufnahmen sehen möchten und äh, ja, eventuell natürlich auch für die ganzen Multiplayer-Gamer, die äh, da draußen sehr gerne online spielen. Man möchte ja auch vernünftig gehört werden. Und äh, ja, da habe ich ein kleines äh, Video vorbereitet für euch und das würde ich jetzt erstmal abspielen und danach äh, können wir uns dann nochmal über den Sound unterhalten. So, Leute, willkommen bei Sweet Surrender und ich möchte mit euch ein, ja, ein ganz kleines Gameplay hier machen, damit wir mal ja, erstmal die Mikrofonspur auch hören. Wie hört sich das Mikrofon an? Und ja, ich kann nur sagen zum Display: also, es sieht echt fantastisch aus. Ähm, Screen-Door-Effekt nimmt man hier wirklich nicht wahr. Also, ich auf jeden Fall nicht, egal wie nah man da irgendwie rangeht. Also, ähm, man kann es wahrscheinlich nur erahnen. Also, perfekt. Farben sind echt toll helligkeit ist auch vollkommen in ordnung natürlich haben wir in dunklen szenen das typische lc ja nicht schwarz sondern dieses grau Grau ist ja natürlich übertrieben ne? aber das ist halt bei jedem lc display so dass wir kein tiefschwarz haben wie bei oled aber ähm, ich finde es echt nicht problematisch natürlich ist das immer schön wenn man ein richtig schönes schwarz hat aber das macht eine verdammt gute figur hier das, äh, das display was mir ein bisschen auffällt, ich glaube, manche Spiele sind nicht wirklich auf äh, dieser Auflösung optimiert worden. Ich denke mal, das wird noch durch Updates gemacht. Auch mal gucken, wie das Tracking funktioniert, wie gut das Ganze läuft. Auch, ich spiele im 90-Hertz-Modus und das, das läuft alles sowas von flüssig. Eigentlich perfekt. muss man ein bisschen langsamer hier durch das äh, Level, aber für das äh, kurze Gameplay hier reicht's. Kann man hier so ein bisschen schneller agieren. Oh, da war es auch schon vorbei. <lacht> also auch vom Ah, guck mal, hier da oben ist was. Tracking funktioniert wunderbar, auch egal in, in welche Position ich hier gehe, keine, keine Probleme dabei. geil ja, ja. Ja, ihr... Ihr seht wahrscheinlich auch, wie... wie gut und flüssig das alles läuft. Und ich bin echt positiv überrascht über dieses äh, VR-Headset. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber wir müssen natürlich auch mal sehen, das äh, geht ab 429 Euro los und was wir hier geboten kriegen für das Geld ist einfach echt top. Und äh, ja, zu den zu den Pros und Cons, da kommen wir natürlich im Laufe des Videos noch zu. Aber äh, ja, das wollte ich euch mal zeigen, hier ein kleiner, kleiner Mikrofon Soundcheck, äh, damit ihr mal hört, wie gut das dann halt rüberkommt. Ja, Aufnahme funktioniert auch echt gut äh, für uns YouTuber. <lacht> Also, ähm, ja, gehen wir mal zurück zum Sebastian. Ja, danke Sebastian. Das war das Sweet Surrender Gameplay und äh, ja, Mikrofontest. Tracking-Test kann man es auch ein bisschen nennen, um euch mal zu zeigen, wie gut das funktioniert. Aber kommen wir erstmal zum Mikrofon. Wir haben ja hier einen äh, Dual-Mikrofon. Hier sind die zwei kleinen Löcher, die könnt ihr auch ganz gut sehen, ne, hier. Und ähm, hat Noise-Canceling an Bord. Und ich fand den Sound jetzt echt sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ab und zu, wenn es äh, S-Laute gibt, dieses Zicheln, hat man leicht gehört. Äh, Pop-Geräusche äh, Pop fand ich jetzt nicht schlimm. Also das äh, habe ich schon mal schlimmer gehört bei anderen Brillen. Äh, war, ist sehr gut und ich glaube, hier ist schon verdammt gutes Mikrofon eingebaut, was die Soundqualität angeht. Und ist natürlich wichtig für, für Online-Games. Ähm Chats, wenn man irgendwann sich mal mit Freunden irgendwo trifft und chattet, ne, ist es natürlich wichtig und äh, natürlich auch für unsere Aufnahmen und, und Livestreams. Das ist natürlich auch wichtig und von daher ist hier echt, äh, wenn man sich den Preis äh, mal überlegt, 429 Euro, ist das hier verdammt gut und gut gelöst. Von daher ähm, ja, gibt es nichts zu meckern. Kommen wir vom Mikrofon auch zum Sound. Und äh, ich bin eigentlich ja immer ein, ja, ein Freund von wirklich Over-Ear-Kopfhörern äh, oder äh, ja, ja, in ihr mag ich nicht, aber diese Over-Ear-Sachen und ich bin echt äh, überrascht, wie gut der Sound hier ist von, von, von diesen ja, Lautsprechersystemen, sage ich einfach mal, was hier im Headstrap äh, integriert ist. Also wir haben hier mehrere Auslässe, wir haben hier einen Auslass, wir haben hier zwei Auslässe hier und dann haben wir auch nochmal unten einen Auslass hier und... Also das bringt schon verdammt guten, guten Klang rein. Also ich, ich habe jetzt da äh, auch nicht, nichts vermisst. Einzige ist, wenn man wirklich in irgendeinem Raum sch, äh, spielt, wo dann andere Leute sind, ähm, die reden... Man ist natürlich nicht abgeschirmt, das muss man wissen, aber da kann man sich dann auch andere Lösungen aussuchen wie in ihr kopfhörer über Bluetooth oder sonst was. Wir haben hier keinen kein Klinkenstecker an Bord, das finde ich sehr schade. Es ist natürlich ein, ein kleines Problem, aber die meisten haben ja wirklich diese, diese Bluetooth-Kopfhörer und damit kann man das dann natürlich auch abfangen. Aber ich finde die Lösung erstmal echt gut. Also war ich echt positiv überrascht von äh, einem schönen Klang. Äh, auch, äh, man kon konnte super auch hören, wo Gegner herkommen. Also ähm, Gegnerordnung war perfekt. Äh, da habe ich absolut nichts zu, zu meckern. Und äh, auch wieder, da muss man den Preis wieder nennen, 429 Euro. Ähm, ja, da kriegen wir schon verdammt viel, viel geboten. Und ähm, ja, das war Mikrofon und Sound. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem, zu dem Mikrofon-Sound sagt. Wie, wie findet ihr das? Und ähm, ja, dann kommen wir von dem Mikrofon-Soundcheck, kommen wir zu den Controller-Check. Ja, kommen wir zu den Controllern und die habe ich hier und ich muss sagen, ich habe mich super schnell daran gewöhnt. Äh, ich kam direkt klar damit, ähm, von vom, vom Handling her super. Ich finde äh, auch die, die Ringe, die sind sehr schön... Äh, vom, vom Platz her, ich habe auch keine Probleme beim Nachladen von Waffen gehabt oder bei Indes zum Beispiel mit Pfeil und Bogen, dass man schon mal bei anderen VRCs kommt davor, dass man dann die äh, Sensorringe berührt, ist hier überhaupt nicht der Fall und ähm, ja, also ich bin echt überrascht. Auch wieder positiv überrascht. Ähm, Tracking funktioniert auch sehr gut, habt ihr ja auch eben ein bisschen im Video gesehen. Und äh, wie gesagt, auch ich hatte bisher keine Tracking-Abbrüche, außer wenn man im zu dunklen Raum spielt, dann hat das äh, ja, Headset natürlich Probleme. Ist bei den anderen autarken VR-Headsets aber auch. Ich habe zu gleichen Bedingungen getestet. Und äh, ja, wenn es irgendwann zu dunkel wird im Raum, äh, bricht das Tracking ab. Und natürlich ist klar, weil es ist eine optische Erfassung. Von daher, wie soll es gehen ohne Licht? Also ähm, da ist natürlich der, der Erfassung Grenzen gesetzt, nicht wie bei äh, unseren, unseren Lighthouses oder so. Ähm, ja, ist aber auch ganz normal. Aber von daher in normalen Räumen überhaupt kein Problem gehabt. Und ähm, ja, das hat ein schönes haptisches Feedback auch. Also ist ein schöner Vibrationsmotor drin, der, äh, der auch einstellbar ist in der Software von, ich glaube, Leichtmittel oder, oder, und Hart. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die äh, Dings sind. Die Bezeichnungen, aber ansonsten, äh, ja, hier gibt es nichts zu meckern. Wir haben hier ein äh, Batteriefach, was hier über den kleinen, kleinen Punkt kann man den, den rausholen. Dann springt er so raus, habt ihr gesehen. Einfach hier runterziehen, diesen kleinen Pin. Und dann haben wir schon hier das Batteriefach in der Hand. Und äh, ja, lässt sich super schnell, schnell nach, äh, nachladen dann, ne? fast wie ein Magazin. Wir haben hier so eine kleine, kleine Feder drin, deshalb springt er dann auch so ein bisschen raus. Also perfekt, also ich habe nichts zu meckern äh, an den Controllern, ich äh, weiß natürlich nicht, wie es ist bei Leuten, die große Hände haben, da, da bin ich gespannt, auch auf äh, Feedback von anderen Leuten und ähm, wie ihr dann damit klarkommt. Also wie gesagt, ich habe im Unboxing schon gesagt, ich habe ganz normal von der, von der Größe her normale Männerhände, äh, im, im Normbereich würde ich mal fast sagen und ich komme super damit klar. Aber kommt natürlich darauf an, wie groß die Hände sind. Und ja, wenn ihr da irgendwann Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare packen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir von den Controllern, können wir eigentlich mal zum Headstrap kommen. Das ist natürlich auch eine Sache, die für euch sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ja, da kommen wir jetzt zu. Ja, wie komfortabel ist das Headset? Erstmal zum Positiven. Also wir haben hier ein, eine super Gewichtsverteilung, muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben hier hinten die Akkus verbaut, wir haben hier vorne ja, Display, Elektronik, Linsen und so weiter. Und äh, wir haben eine super Gewichtsverteilung, also super ausbalanciert, perfekt so sollte eigentlich jedes autarke äh, VR-Headset sein. Ähm, weil wenn alles vorne verbaut ist, wird das Gerät vorne so frontlastig und drückt auch runter, drückt irgendwann auf den Nasenrücken und ja... Es ist, ist nicht optimal, von daher haben wir hier echt eine super Gewichtsverteilung. Das Headset wiegt mit 500, was, was 586 Gramm, auch nicht viel meiner Meinung nach. Ist sehr bequem vom, vom Gewicht her, das erstmal dazu. Wir haben eine super Möglichkeit mit der Brille reinzuschlüpfen, alles gut, das haben sie echt gut gelöst. Jetzt kommen wir aber zu dem, was wir nicht so gut gelöst haben. Und das hat mit dem Komfort und mit dem Headset zu tun. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es das äh, beste Headstrap ist, was ich je hatte. So, so, so muss ich ganz klar sagen. Normalerweise muss ich bei, bei dieser Art und Weise vom, vom Headstrappen, muss ich hier diese Auflage muss hinten hier an meinen Kopf anliegen, damit er nicht hochrutscht und so weiter. Und äh, ich habe das Problem, dass ich jetzt eigentlich noch einen Tick fester ziehen müsste. Ich müsste das Headset Headstrap jetzt noch einen Tick fester ziehen. Geht aber nicht, weil zu Ende, es ist zu Ende. Mehr, mehr geht nicht. Und ähm, ja, das ist ein, könnte ein Problem für einige Leute sein, besonders mit kleinen Köpfen. Also man kommt damit klar, es ist aber gewöhnungsbedürftig. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich habe auch schnelle Spiele gespielt, wie Sportspiele und so weiter. Also ich hatte jetzt kein großes Problem. Aber mir, mir fehlt hier einfach noch ein bisschen Weg um das vernünftig, bequem zu montieren. Ich glaube, wenn das gegeben wäre, wäre es echt super, wenn man noch ein anderes Facecover hat, was wirklich komplett abschließt vom, vom Lichteinlass. Dann haben wir hier echt keine Probleme. Aber... Das ist äh, ein Manko. Man muss natürlich sagen, wir haben hier äh, ein Headset, was 429 Euro kostet. Andere Hersteller äh, bieten hier äh, kein, äh, für den Preis kein Headstrap, wirkliches Headstrap, sondern äh, wir haben dann irgendein Gummiband da dran. Und äh, da muss man ganz klar sagen, haben die natürlich dann besser gelöst. Ich erhoffe mir aber, dass äh, Pico oder andere Hersteller eventuell Headsteps dafür fertigen können. Das Problem ist, dass wir aber, wir haben Lautsprecher, drin, Wir haben den Akku drin, äh, hier sind wahrscheinlich auch die Leiterbahnen vom, vom Akku, die bis nach vorne gehen und da weiß ich nicht, wie gut äh, die anderen Hersteller das dann nachbauen können äh, oder wie gut man das hier überhaupt wechseln kann. Ich möchte da jetzt nicht dran ziehen oder reißen, um das auseinanderzubauen, aber da hoffe ich mir von Pico, dass die da auch irgendwann ähm, ja, einen Premium Headstrap äh, dafür bauen, weil dann wäre das echt perfekt, weil alles andere... Gibt es nichts zu meckern. Also ich habe echt nichts zu meckern. Wir haben äh, einen super Sound, wir haben ein super Display. Äh, was ich nicht er erwähnt habe, wir haben hier noch eine RGB-Kamera für die Durchsicht, für die Pass-Through-Durchsicht. Die ist in Farbe diesmal. Also wir haben hier eine Farb-Pass-Through-Kamera äh, Farb, ähm, drin, 16 äh, Megapixel, glaube ich. Ähm, es ist nur eine Kamera, das heißt, wir haben kein richtiges äh, VR-Bild oder kein richtiges 3D-Bild. Es ist ein 2D-Bild. Für mich reicht es, ich äh, muss nicht mehr haben, aber äh, AR-Spiele damit werden nicht möglich sein. Das ist ganz klar, äh, ist aber auch nicht der, das Hauptaugenmerk von diesem Headset. Also da wollen die ja gar nicht hin mit dem Headset. Es ist ein VR autarkes VR-Headset, von daher für mich reicht es. Ich äh, habe alles probiert, mal kurz durch die Wohnung damit zu gehen. Äh, man hat halt eine komische Sicht, das ist, äh, weil es halt 2D ist. Man muss da auch ein bisschen aufpassen, man sollte jetzt nicht damit äh, irgendwie Fahrrad fahren oder sonst was aber mal kurz irgendwie zum Tisch zu greifen, ähm, mal äh, was zu trinken oder äh, zu gucken, wo sind meine Haustiere gerade, dafür ist es echt super und äh, ja, ich, ich vermisse da jetzt auch nichts. Für AR-Spiele wäre es natürlich nicht geeignet, das muss man dann auch ganz klar sagen. Aber ansonsten kann ich das äh, Headset nur äh, jedem empfehlen, der aktuell äh, ja auf Suche ist von für VR-Headsets, ganz klar. Ähm, für den Preis macht man echt nichts falsch. Also ich habe in den drei Tagen, ähm, habe ich jetzt keine kein großes ähm, Manko dagegen gefunden, muss ich ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, Headstrap verbesserungswürdig definitiv. Alles andere äh, finde ich vollkommen im Rahmen und wir haben hier echt ein gutes Headset. Wir haben endlich, äh, ja. Ein gutes Konkurrenzprodukt für den VR-Markt und äh, Konkurrenz am VR-Markt ist perfekt für alle Beteiligten eigentlich, die, äh, ja, die VR-verrückt sind, sage ich mal. Von daher äh, ja einfach, einfach ein gutes Headset. Auch vom Design her gefällt mir das super. Also das sieht so toll aus. Ähm, vom, vom Look her eigentlich so bisher das stylischste Headset, was ich bisher gesehen habe. Also vom, vom reinen Design her top. Einfach top. Ja, kommen wir dann aber nochmal äh, auch zum Store. Also wir haben noch keine großen äh, aaa äh, exklusivtitel das muss man auch ganz klar sagen, aber wir haben trotzdem sehr gute Titel dabei. Äh, es kommt demnächst auch noch Walking Dead, Saints and Sinners, es kommt Gorn, es kommt äh, hier Battle Sisters, das, der Warhammer-Teil. Äh, dann haben wir aber noch After the Fall, wir haben Demi, wir haben Superhot, Superhot. Äh, also so viele gute Spiele sind dabei, wo man richtig Spaß haben kann. Äh, Blade and source wie habe ich vergessen. Also äh, guckt euch die Bibliothek mal an, den Store. Also das für jeden was dabei und der füllt sich auch. Also Pico ist da echt bemüht, ähm, ja viele Spiele da reinzubringen und äh, der wird sich mit der Zeit immer weiter füllen, auch mit mit richtig guten Titeln. Und äh, also ich habe jetzt mit der ja, die drei Tage habe ich so viele Spiele jetzt getestet und da waren echt gute Sachen dabei. Also da kann man sich jetzt nicht an Inhalt beschweren, weil man sagt, ja, was nützt einem jetzt eine, eine, eine gute VR-Brille, wenn der Inhalt nicht stimmt? Aber ich finde, der Store-Inhalt stimmt. Die sind natürlich im Aufbau, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es ist noch kein komplett fertiger Store. Welcher, welcher Store ist schon fertig? Also man wächst natürlich immer weiter. Aber ich denke, das, da kommt in der nächsten Zeit so viel an, an Games noch dazu, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, kommen wir zum kleinen Fazit nach drei Tagen Tests und äh, ich muss sagen, wer aktuell ein VR-Headset sucht, auch noch ein autarkes VR-Headset, der kommt an der Pico 4 nicht vorbei. Ganz, ganz klar, wir haben hier einen Kampfpreis ab 429 Euro und wir haben ja jetzt im ganzen Video erläutert, was wir alles hier für Technik an Bord haben und ich bin meiner Meinung nach ähm, total positiv überrascht, habe ich so nicht erwartet und ähm, ja, mein, mein Wermutstropfen habt ihr ja eben noch gesehen, das Headstrap, das könnte, könnte ein Tick besser sein, aber man kommt damit klar. Mein Wunsch wäre es natürlich, dass wir das dann irgendwann austauschen können, dass Pico da noch, noch eine Premium-Version anbietet. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Andere Hersteller äh, bieten uns bei dem Preis, den wir jetzt hier haben, äh, nur ein Gummiband. Von daher muss man ganz klar sagen, äh, irgendwo muss gespart werden, ne? ganz klar. Es kam auch äh, im Vorfeld die, die, die Fragen oder die, die Kommentare, ja, kein Displayport, wir können kein äh, verlustfreies PC VR-Gaming damit machen, ja, können wir leider nicht, wir haben kein Displayport an Bord, äh, ist schade, ja, finde ich auch. Aber man muss ganz klar sagen, die VR-Zukunft ist definitiv kabellos. Also ich möchte äh, eigentlich kein Kabel mehr an meinem Headset haben. Äh, mich stört immer immens. Ich bleibe mit dem Fuß hängen oder wickel mich dann einmal rum. Und je nachdem, was wir für Spiele haben, stört Und die Zukunft wird definitiv ohne Kabel sein. Ganz klar, ja, wir haben Simulationsfans, die sitzen einfach äh, vor ihrem Lenkrad und... Ähm, ja, spielen dann äh, und da stört das Kabel nicht. Ja, äh, ist auch richtig. Dann hätten sie auch ähm, verlustfreies äh, Gaming, PC, VR-Gaming. Jetzt haben wir nur die Möglichkeit mit... Ja, Virtual Desktop, das Ganze dann irgendwann zu realisieren. Ich habe leider aktuell noch keine Version erhalten vom Guy Godin, dem Entwickler von, von Virtual Desktop, aber der ist da dran und ich bin mir sicher, dass das super wird, weil auf anderen Headsets funktioniert, funktioniert es auch tadellos. Und ähm, ja, das kann man dann äh, realisieren, indem man sich einen guten Router holt. Oder man wartet halt auf den Wi-Fi 6 dongel der dann noch rauskommt, wo man dann ganz klar einfach am PC ansteckt, fertig, man hat ein System, was direkt läuft. Alles andere mit Router ist wieder, ja, nicht Plug and Play. Und mit dem Wi-Fi Dongle wird es dann halt Plug and Play werden. Ja, also wir haben äh, einen echt gut gefüllten Store, wir haben ein super Headset. Und ähm, wer aktuell da noch keine andere äh, VR-Brille hat, wird hier seinen Spaß haben, definitiv. Äh, ich habe auch meinen Spaß gehabt mit der Bibliothek, da sind einige Spiele drin, die echt gut sind und äh, ich hoffe natürlich, dass in, in Zukunft da immer mehr kommt und immer mehr und äh, ja, dass der, dass der Store sich füllt und das, das wird auch so kommen. Ja, Leute, wenn Fragen sind, gerne in den Kommentaren stellen, ich äh, werde versuchen, auf alles zu antworten. Und äh, wer jetzt auch einen Vergleich vermisst zu anderen VR-Headsets, ja, der kommt noch, der kommt aber erst später. Das ist jetzt nur ein Review für diese Brille. Ich möchte ja gar nicht äh, irgendwelche ähm, Vergleiche ziehen oder sonst was. Ich kann aktuell nur sagen, wer äh, ja, ein aktuelles VR-Headset sucht, was äh, ja, in den ja, Bereich High-End geht, sage ich mal, kommt an der Brille definitiv nicht vorbei, weil wir hier. Ja, ein schönes Display haben, wir haben guten Sound, alles da, gute Controller, das ist natürlich auch sehr wichtig und alles funktioniert. Die Benutzeroberfläche gefällt mir sehr gut. Also da muss ich ganz klar sagen, gefällt mir sehr gut auch die Einrichtung, tadellos, funktioniert ohne Probleme und ich habe da kein, keine Probleme gehabt. Wird relativ schnell erkannt, dass man sich irgendwo anders befindet, kann dann sein seinen, ja, seinen Guardian ziehen und, und fertig ist, verlässt man den Guardian blendet die Welt ein und so hat man auch einen Schutz. Was ich jetzt äh, aktuell noch vermisst habe, das muss ich noch anbringen, äh, Handtracking. Ich denke mal, äh, ich habe jetzt eine Version hier drauf, die es noch nicht implementiert hat, soll aber noch äh, nach, nachträglich kommen und kann sein, dass zum Release dann halt ein Firmware-Update kommt, wo Handtracking drin ist. Weiß ich nicht, äh, ist aber angedacht und wird mit Sicherheit auch möglich sein. Ist halt eine Software-Sache, hat aber in der Version, die ich jetzt hier getestet habe, ich glaube, das war die 5.1er, hat es noch nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das, das kommt mit Sicherheit und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es war informativ für euch, ihr äh, konntet euch jetzt einen guten Eindruck von diesem Headset hier äh, holen und äh, wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne äh, unten in die Kommentare rein, in der Facebook-Gruppe oder in Discord könnt ihr die auch stellen, ich äh, versuche da alle Fragen zu beantworten und ja. Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, ist klar. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.